generativer Gestaltung gearbeitet. Generative Gestaltung, das ist, ähm, man äh, generiert mit Code, generiert man Formen und Farben. Und, ähm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 und der Moset-Code ist eben als Rätsel das Gegenteil von SOS, also OSO. Und wenn man den dann eingibt, dann ist das Crashwerk, geht sozusagen aus. Es sollte funktionieren. Es liegt vermutlich vielleicht auch am WLAN oder der Knopf ist kaputt. <lacht> So, also ich habe hier einen Lego-Roboter gebaut, der halt die Welt der Okay, nein. Aber ähm, ich habe ihn halt gebaut und anschließend wurde er programmiert. Und ich demonstriere jetzt mal, wie der geht. Nichts passiert. Ähm